Gib mir deine Ohren ja, das stimmt auch ey. wenn wir spezifische sachen von dem vier haben müssen müssen wir auch auf die dinger zielen halt ne? ja, ist ja ich weiß dann du bist ein monster hunter experte gibt es okay. nicht an. <lacht> ah, ich mach nur Spaß. Oh mein, gott, mein mein oh gott mein headset rutscht ah. Ah. Nein. <lacht> jetzt denkt mir der Reifen vor den Augen. Weißt du, dieses stirnband-innige Ding, das über den Kopf kommt, da denkt mir jetzt im Gesicht ey. Ja. Ich kann das nicht hochschieben. <lacht> <lacht> sonst gehört mich das Vieh an Leckt mich. Oh Gott, das ist doch scheiße. Er sieht das aus, als hätte ich so ein Visier vor den Augen. <lacht> <lacht> ich könnte gerade kotzen. Er Konzentriere dich mal auf den Daniel, ich muss mein Eddie wieder richtig anziehen. Jetzt oh, da kommt doch mal. So jetzt. Ja, leck mich. Ich habe dir deinen auf Feuerschaden machen, ey. Oh Gott. Hinlegen und rollen. Da. Oh. Oh, ich bin tot, bra. Oh. oh, der ist wütend ich verwechsel immer einmal der springt erst und dann rennt er auf einen zu und ich verwechsel den sprung immer mit dem anderen An rennen Weil ich viel zu früh aus oh. Rennen. in die fresse dreimal 69 so muss das. ich mache immer so 77 ja, ich habe schon einiges an den dingen um, mit, so no also. mit so einem normalen schuss oder ja ja okay da mache ich nur 36 Wir waren aufgeladen also ja. ne? okay ich, ich habe noch gar nichts auf meiner knarre dran ne? ist ja auch gerade erst eingesetzt mir sitzt auch zum ersten mal ein du vogel ja ich konnte auch nichts hochballern oder irgendwie so ja ich kann auch nur den griff und so hochballern daniel die anderen sachen kann ich auch nicht hochballern ich weiß nicht, damit mir das Ding nicht oh. auch rutscht oder so ey. Oh, was war das denn jetzt? Was ist los heute? Hab ich das nicht gesehen? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Hast du das gesehen? <lacht> das kommt auf mich zugehört, dreht um und geht sofort zu dir, ey. Ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Boah, Scheiße. die Waffe. <lacht> Hey, ich mache mir aus dem Schwanz eine Halskette. Ja. Oder ein Beinkettchen. Boah. Ist bei dir auch manchmal so, hatte du irgendwie drei Schwerter da hast? Äh, weiß ich nicht. Oh, also yeah. gut. Und noch eine. Yeah! Ich <lacht> Weiß nicht, das war cool. Ich glaube, der macht jetzt wieder sehr ja, seinen Feuerkugelatem da. Aber ja, yeah, yeah. oh, sehr gut. Oh, schön. C. So, also, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht irgendwas Besseres. Ich glaube, es war B. Oh. Oh. Ja, natürlich zu treffen wird ein bisschen schwierig mit dem Ding. Das hatte ich schon befürchtet, weil er viel ziemlich schnell ist. Ey. <lacht> ich sehe einfach wieder dann, wo voll verspätet irgendwie zuschlägt werden, dass wie schon woanders ist. Ey. Mitten in den Arsch. Ah! Moa, 700. <lacht> das hört sich fast so an, als wäre es enttäuscht. Ey. Wie nur 700. In die Fresse. In den Arsch. Na, <lacht> oh, das schmerzhaft aus. Ah, oh, dieses bist <lacht> du oh, meine Axt Der leuchtet. Wird... Weiß nicht wieso. Die freut sich. Gib mir deinen Schwanz. Ja, du EP 2019. Oh. Gib mir deinen Schwanz. Mein Gott, wie geil mir? Du willst wirklich diesen Schwanz, oder? Ja, auch. Ich glaube, die Monster, die müssen vor uns beschützt werden, ganz ehrlich. Weil der Daniel versucht, die sexuell zu belästigen. Wo ist die Kerle? Oh, ich brenne, mein Schal brennt. Der ist von Gucci. Oh, Schwanz. Ja, ich habe auch ein bisschen Schwanz bekommen. Boah! Hey. Und ich bin schon wieder tot, leck mich. Warte, Ich lebe noch? Und jetzt bin ich tot. Wir sind ins Feuer gelaufen. Ja, und dann wollte ich gerade meine Heilung einsetzen und dann. Boah, leck mich doch, ey. Ich hab noch hier vier Heilungen habe ich noch, ey, aber ich hab nur noch eine Spritze, ey. Alter, ich hab nur noch, also noch eine. Ich, <lacht> ich will mich die ganze Zeit heilen und dann verrecke ich sofort, ey. Ich schnapp mir das Team alleingang, ein Mann gegen das Team. Ja, oh, gib dir Daniel, gib dir. Nein, einmal will ich noch. <lacht> Wie oh. so ein Junkie. Ab dem Instrument, Ich denke, das ist immer genug irgendwie, einfach nur zur Seite zu laufen. Aber das kann nur ich, sein. <lacht> Das sieht ja, schon mal bereit. so aus, als geht das. Du ja, bedenken, der hat eine ziemlich breite Kiste. Ja. Na no, komm mal ja. ich auf. Oh, ja. oh, ich oh, Hat's hat er gesehen. Krass! Der hat einen Überschlag gemacht! Ja? Ja! Ich glaube das war eine Betäubung! Ja, ja, frisst das! Daniel, das war übelst krass, ey, das war wie so ein Auto, das sich überschlagen hat, <lacht> ey. Heftig, mitten im Lauf, ey. Ja, ich habe nur gesehen, wie er bei mir irgendwie aus dem Bildschirm war. Ey, er ist über dir rübergeflogen, er hat voll den Überschlag gemacht, ey. Leckt mich am Arsch. Ah, ja, ich habe den irgendwann abgeballert. Alle hopp. Ich wollte dem mich ey. Ja, würde das, ich, das war. Also ich irgendwie Holz hacken, ey. Oder das Holz brennt. Ja, wir haben voll viele Dinge auf dem Ding ab, ey. wir schon weg. Okay. Oh. Okay. So. E CD, Idee habe ich da. Hier ist eine Kiste, kann ich die aufmachen? Ja, ich sammle ja noch. Ich komm gleich um die Steine. Brauchst du da überhaupt die Steine? Da ja, weiß ich ja nicht. <lacht> ja, ich will das unbedingt oh, ich brauche das unbedingt was wie ich blumen für meine rüstung ich brauche ich das ja für irgendwas ich weiß es nicht ich kenne die sachen die nicht auswendig oh, wo bist du ich dachte du hast da viel schon gefunden ich bin schon am kämpfen äh, was du denn ich habe doch schon den Kampf begonnen hier. Ich kämpfe auch gerade gegen natürlich Ja. Ach da bist du. Ich habe hab da unten noch Erz eingesammelt. Boah. Kämpft er Ich dachte, hier sind jetzt zwei Vieh auf einmal. Also. Ich helfe auf einer anderen Distanz da. Es ist im Wasser. das ist irgendwie kontraproduktiv eh. ja gut da habe ich eigentlich nur aus Versehen geworfen <lacht> <lacht> Demmer immer noch seinen Schwanz hat die so gut ich, ich arbeite dran. das war keine Kon das war keine Kritik Daniel wird das nur als Fakt irgendwie jemand von mir geben ist wieder? Oh Gott. Da ist das Schwert, der will das haben, ha. aber er ist doch nicht. Ich habe schon drauf geguckt, ja. Der Daniel guckt immer nur auf mein Schwert, der. Oh, ich hab den Schwanz ab. Oh, sehr gut bekommen äh, habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich nehme an, ja. Und der Daniel dir noch: Du kannst denn mit der Pistole den Schwanz nicht abschießen. Ich kann eine Ameise das linke Auge wegschießen. Dann und ich schieße daneben. Na, komm, wo oh. Oh, gut, ich muss sogar tot dadurch. Schön, D-D. Ich habe ja, hab d auch. <lacht> <lacht>